Das ist ja nicht zu fassen. Dann machen wir es noch mal auf hier. Mm -hmm. hey. Okay, also das hier, da ist die Straße, da ist der Punkt. Da ist die Straße, da ist der Punkt, da steht kein Haus. Also ihr surft jetzt beide, aktuell im Internet. Du mit Firefox, er mit Firefox. Nee, das ist der Safari jetzt auch nicht. Das ist der IOS Safari. IOS Safari zeigt ein anderes Google-Bild als... Aber mein IOS... <lacht> Thunder... Äh, Firefox? Zu Hause zeigt das gleiche Bild. Genau. Das ist der Mac World, das ist the Windows World. Das ist echt krass. Windows World has more Windows, as we can see uh, in the oh, house. Guck mal, wie, wie nah ich da schon, wie, wie nah ich hier ran kann. Ja, näher ranzoomen kann ich nicht. Mit, mit Google, ähm, also auf dem Mac-Betriebssystem, mit Google Maps gibt's dieses Haus nicht. Ja, am besten man guckt sich selber an, wie das alles aussieht, Drohnen. Ne?